Hallo. Neben Gesetzen zur menschlichen Wahrnehmung gibt es tatsächlich auch ein paar Gesetze dazu, wie wir Menschen Dinge schwer haben oder einfacher haben können. Das heißt, wie man beim Entwurf von Nutzerschnittstellen es Menschen vielleicht einfacher machen kann, bestimmte Dinge auszuführen oder auch schwerer machen kann, bestimmte Dinge auszuführen. Eins dieser Gesetze ist FITZ Law. Das wurde von jemandem namens FITZ tatsächlich entdeckt und auch genauer spezifiziert. Und dieses Gesetz gucken wir uns jetzt einfach mal etwas genauer an. Bei Fitzlaw Law geht es darum, herauszukriegen, wie gut können denn Objekte von einem Menschen entsprechend ja, benutzt werden oder wie gut können, kann mit den Objekten interagiert werden. Es ist ein Gesetz zur menschlichen Fähigkeit dementsprechend und es wurde ursprünglich mal für die Interaktion mit Maschinen entwickelt. Die grundlegende Aussage des Gesetzes ist, die Schwierigkeit ein Objekt zu treffen oder mit diesem zu interagieren, ist abhängig davon, wie groß das Objekt ist und wie weit es von uns weg ist. Im Prinzip kann man sagen, das ist jetzt vergleichbar mit, ich möchte einen Ball in ein Tor werfen. ja, Beim Fußball oder zum Beispiel einen Ball in ein Tor schießen. Ja, Wenn ich nur einen Meter vor dem Tor wegstehe, dann ist es mich sicher, dass ich das Tor auch treffen werde, ja, weil das Tor eine entsprechende Größe hat und wenn ich nur einen Meter davon entfernt stehe, werde ich es wahrscheinlich treffen. Wenn ich jetzt aber 50 Meter davon entfernt bin, also deutlich weiter, dann wird es mir sehr viel schwerer fallen, das Objekt entsprechend, also das Tor in dem Fall, zu treffen. Andersherum ist es so, wenn ich nur einen Meter von dem Tor wegstehe, das Tor aber extrem klein ist, dann wird es mir genauso schwer fallen, das Tor zu treffen. Und dieses grundlegende Prinzip kann man eben auch auf ja, Nutzerschnittstellen und entsprechende Oberflächen übertragen. Wie sieht das Ganze aus? Hier haben wir jetzt vier Rechtecke dargestellt und daneben den Mauspointer visualisiert. Die Rechtecke haben ja alle die gleiche Größe, sind aber unterschiedlich weit von diesem Mauspointer entfernt. Wenn ich als Nutzerin oder Nutzer jetzt eines dieser Objekte zum Beispiel anklicken sollte, dann würde mir das für das Objekt, was am nächsten zum Mauspointer ist, also hier das Objekt Nummer 1, viel leichter fallen, als wenn ich das zum Beispiel mit dem Objekt machen sollte, was äh, am weitesten von dem Mauspointer entfernt ist, hier Objekt Nummer 4. Und das, obwohl die Objekte alle gleich groß sind. Aber für mich ist es halt als Menschen so, dass ich, wenn ich nur die kurze Strecke gehen muss, das Objekt viel einfacher treffen kann. Jetzt könnte man sagen, gut, das hat was mit Mauspointern zu tun, wir arbeiten heutzutage sehr, sehr viel mit Touch. Tatsächlich ist das bei Touch ähnlich. Zum Beispiel wird bei Touchgeräten oft mit dem Daumen gearbeitet. Wenn Sie also ein Mobiltelefon in der Hand haben, haben Sie es in der Hand und bewegen Ihren Daumen darüber. Wenn Sie ein Objekt treffen sollen, was relativ dicht neben ihr aktu Ihrer aktuellen Daumenposition ist, wird Ihnen das viel leichter fallen, als wenn Sie zum Beispiel relativ weit nach oben oder relativ weit nach unten greifen müssen, um das nächste Objekt äh, zu berühren. Und da ist es auch fast egal, wie, äh, wie, wie groß das Objekt ist. Nur wenn es dann richtig groß wird, dann kommen Sie vielleicht wieder äh, schneller und besser daran. Ja. Das heißt, also auch da trifft die Sache zu. Nur, dass ich jetzt hier einen Mauspointer als Beispiel genommen habe, das äh, ist letztendlich keine... Ähm, allgemeingültige Aussage dadurch. Ja. Wenn wir jetzt diese Situation mit den gleich großen Objekten ähm, einfach mal verändern und würden zum Beispiel das am nächsten liegende Objekt kleiner machen, das äh, zweitweit weit entfernteste Objekt ein bisschen größer, das drittweit weit entfernteste Objekt noch ein bisschen größer und das vierte Objekt dann am größten, dann sind diese Objekte ungefähr gleich schwierig zu treffen. Obwohl das erste Objekt halt deutlich kleiner ist, aber es ist halt auch deutlich näher an dem Mauszeiger dran und dementsprechend können wir es noch relativ gut treffen. Es ist ungefähr genauso gut zu treffen wie das am weitesten entfernte Objekt, was aber wiederum eigentlich am größten ist. Aber hier sieht man dann an, diesem, an dieser Visualisierung, dass man einfach bei ja, größerer Entfernung darauf achten sollte, dass die Sachen auch besser von den Nutzern dann treffbar sind und dass sie dementsprechend auch größer gestaltet sind. Das Fitzlaw. daraus lassen sich nun wiederum entsprechende Grundsätze für die Entwicklung von Oberflächen ableiten. Die haben also jetzt dann nichts mehr direkt mit, der menschlichen, äh, mit den menschlichen Fähigkeiten zu tun, aber haben was damit zu tun, wie man ähm, ja, die Benutzung von Oberflächen vereinfachen kann, indem man bestimmte Dinge berücksichtigt. Der erste Grundsatz ist, wenn ich wichtige und häufig benutzte Objekte habe, dann sollte ich sie einfach größer gestalten als andere weniger häufig und wenige, weniger häufig benutzte Objekte und weniger wichtige Objekte. Ich habe jetzt hier mal so ein grobes Menü dargestellt mit einem relativ großen Objekt, was vielleicht ein wichtiges Objekt ist und daneben weniger wichtigen Objekten. Das ist jetzt eine Darstellung, wie sie zum Beispiel auch Microsoft in der aktuellen Office-Version immer wieder verwendet wo Sie also oben bei den Bedienelementen bestimmte Elemente haben, die sind sehr groß dargestellt und andere daneben sind relativ klein dargestellt. Der Grund ist einfach der, dass die groß dargestellten Elemente die häufiger verwendeten Elemente sind und dementsprechend sehr häufig mit der Maus angefahren werden müssen. Und da, um genau das zu vereinfachen, sind sie halt entsprechend größer gestaltet. Und die anderen, die man nicht so oft braucht, die sind halt kleiner gestaltet. Dafür muss man dann ein bisschen genauer zielen, braucht vielleicht etwas länger, aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir brauchen sie nicht so oft. Ja. Das ist also ein erster Grundsatz, der sich aus dem Fitzlaw ableiten lässt und der auch bei einiger, einigen Softwarekomponenten umgesetzt ist oder bei einigen Oberflächen. Das gleiche gilt übrigens auch letztendlich wieder für alle anderen möglichen äh, technischen Geräte. Auch hier kann man das mit berücksichtigen. Eine, ein nächster Grundsatz wäre zum Beispiel dass man, um die Treffsicherheit für Nutzerinnen und Nutzer zu erhöhen, einfach die reaktive Fläche eines Objektes größer gestaltet als die visuelle Darstellung. Das heißt, wir können damit sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach eine etwas größere Fläche haben, die sie treffen können, um trotzdem mit dem Objekt zu interagieren, auch wenn das Objekt an sich kleiner wirkt. Ich habe jetzt hier mal dargestellt, das ist so ein, so, ein, so ein typischer Durchschalter für mehrere Seiten, zum Beispiel auf einer, bei einer Listendarstellung, das heißt, ich habe ganz links diese Knöpfe für an den Anfang springen oder eine Seite nach vorne und ganz rechts dann, um ans Ende zu springen oder für eine Seite weiter nach rechts. Und gerade die beiden rechten und die beiden linken Elemente, die sollen ja interaktiv sein. Aber wenn ich jetzt nur die dunkelblau dargestellten Texte nehme, dann wäre das ja eine relativ kleine Fläche, die man jetzt als Nutzerinnen und Nutzer da vielleicht treffen könnte. Und dann müsste man schon sehr genau mit der Maus dahin fahren, um diese Elemente zu treffen. Wenn ich jetzt aber die reaktive Fläche, und die ist jetzt hier mit hellblau dargestellt, einfach deutlich größer mache, also so groß wie möglich, dann ist es für die Nutzerinnen und Nutzer natürlich viel einfacher, das zu treffen. Und äh, dann können Sie das können Sie da viel besser hin und her schalten. Vielleicht ist Ihnen ja genau das auch schon mal irgendwo passiert, dass Sie auf irgendeiner Website versucht haben, praktisch auf die nächste Seite der ähm, Liste zu klicken. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Warum? Weil Sie nicht genau den Buchstaben getroffen haben, der dort dargestellt ist. Und weil, weil dann eben der Link um das zu machen, genau nur auf dem Buchstaben lag und auf der Fläche des Buchstaben selbst, anstatt das Ganze auf eine richtige kleine Schaltfläche zu legen. Das ist also ein kleiner Hinweis, den ich Ihnen dann hiermit schon mal geben kann, wenn Sie mal solche Oberflächen entwickeln, achten Sie immer darauf, dass Sie, gerade wenn Sie mit Textlinks arbeiten, dass Sie halt nicht nur den Text als Link machen, sondern dass Sie wie möglich auch eine kleine Box um diesen Text herum mit als Link machen, damit das Ganze einfach deutlich einfacher für die Nutzerinnen und Nutzer zu treffen ist. Gut, ein weiterer Grundsatz, der sich ableiten lässt, ist, dass Objekte, die Sie zu einer aktuellen Interaktion brauchen, einfach auch so nah wie möglich an der Interaktion platzieren sollten. Das zählt zum Beispiel dann für Kontextmenüs. Äh, Wenn Sie also gerade irgendwo interagieren und brauchen dann ein Kontextmenü, dann sollte dieses Kontextmenü auch sofort dort äh, daneben auftauchen. Bei manchen ja, Softwarekomponenten ist es sogar so, dass man das Kontextmenü nicht explizit aufrufen muss, sondern es ist dann direkt einfach da. Wenn man zum Beispiel etwas eingefügt hat, dann kommen so äh, zusätzliche Funktionen des Einfügens, sowas wie ich möchte nur den Wert einfügen oder ich möchte auch die Formatierung mit einfügen und so weiter. Das erscheint auch immer recht dicht an der Stelle, von also wo wir gerade interagiert haben. Es gibt übrigens auch, und das ist hier auf der rechten Seite dargestellt, eine bestimmte Form von Kontextmenü, die sich aus dem Fitzlaw ableiten lässt und die tatsächlich nicht so häufig verwendet wird, aber die gezeigt hat, dass sie äh, relativ gut eigentlich performt von der äh, Performance der äh, Nutzung her. Das ist dieses zirkuläre Kontextmenü. Wenn Sie also ähm, einen, einen Mauspointer haben und dann wie das so üblicherweise ist, mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen. Dann öffnet sich also nicht neben dem Mauspointer ein komplettes Kontextmenü, sondern es öffnet sich um den Mauspointer herum, öffnen sich einzelne Menüpunkte, die Sie dann direkt anfahren können. Warum ist das so gut? Das ist relativ einfach. Diese Elemente haben um den Mauspointer herum alle den gleichen Abstand, sind also alle gleichartig schwer oder leicht anzufahren mit der Maus. Und damit bevorteilt man kein Element und man benachteiligt auch kein Element, beziehungsweise man benachteiligt die Nutzerinnen und Nutzer auch nicht, wenn sie aus dem Kontextmenü immer das am weitesten Entfernte zum Beispiel bräuchten, was dann dementsprechend wiederum am schwierigsten anzufahren wäre. Also falls Sie irgendwann mal Kontextmenüs entwickeln oder implementieren, dann könnten Sie überlegen, ob Sie auch diese Variante wählen, denn wie gesagt, die funktioniert tatsächlich gar nicht so schlecht. Und ein letzter Grundsatz, der sich aus Fitzlaw Law noch ableiten lässt, ist, dass man, wenn möglich, die Interaktionen von Nutzerinnen und Nutzern auch einfangen äh, können sollte. Das heißt, wenn jetzt also zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer, wenn klar ist, Nutzerinnen und Nutzer werden einen etwas längeren Weg zum Beispiel über die Nutzerschnittstelle machen, um zu einem Objekt zu gelangen, dann kann man den Nutzerinnen und Nutzern auch helfen, dass man einfach die Interaktion an der Stelle, wo sie potenziell ist, auch eingefangen wird. und am besten bietet sich hierfür tatsächlich der Bildschirmrand an. Das heißt, wenn ich also mit der Maus zum Beispiel an den Bildschirmrand komme, dass dann dort eben auch noch die die entsprechend reaktive Fläche dargestellt ist. Das wird am meisten verwendet, wenn Sie mal darauf achten, bei Nutzerschnittstellen, die, solche, die einfach Fenster haben, also Windows, Linux und so weiter und so fort, dass ähm, diese Schaltflächen zum Beispiel zum Schließen eines Fensters, wenn Sie das Fenster im Vollbild haben, diese Schaltflächen sind ganz oben links in der Bildschirmecke und sie sind auch so gestaltet, dass sie auch ganz oben links in der Bildschirmecke noch funktionieren. Das heißt, wenn Sie mit der Maus einfach ganz schnell nach rechts oben fahren und dann auf klicken, können Sie sich ziemlich sicher sein, dass das Fenster zugeht. Das ist bei manchen Nutzerschnittstellen tatsächlich trotzdem auch heute noch nicht gegeben. Warum auch immer, das könnte wiederum auch ein, ein Sicherheitsaspekt sein, aber bei vielen ist das mittlerweile ähm, gegeben. Ähnliches für das Einfangen von Objekten gilt dann zum Beispiel, wenn Sie bei solchen Oberflächen, wo Sie vielleicht Objekte ganz genau platzieren müssen, dass Ihnen da Unterstützung gegeben wird, dass die Objekte ja an bestimmte Stellen snappen, damit Sie also nicht genau diese Stellen, wo die Objekte hingehören, ähm, damit sie diese Stellen nicht genau treffen müssen, sondern dass die Objekte dann sich automatisch dorthin platzieren, wo sie vermutlich hin sollen. Ja. Auch da können wir also die Nutzerinnen und Nutzer etwas unterstützen. Gut, damit kommen wir dann auch schon zur Übung, die zu diesem Video gehört. Die Übung lautet, finden Sie doch einfach mal eigene Beispiele für die Berücksichtigung von Fitzlaw. law Also, haben Sie vielleicht irgendein Beispiel, wo bestimmte Objekte entsprechend groß oder einfach unterschiedlich groß gestaltet wurden, um einfach ja, die Wichtigkeit der Objekte herauszuheben, um äh, gleichzeitig eben auch die Bedienung zu erleichtern? Ein Beispiel, was mir hier zum Beispiel mal relativ schnell einfällt, ist, es gibt manchmal an technischen Geräten zum Zurücksetzen der Einstellungen oder sowas, es gibt so ganz kleine Mini-Knöpfe, die man nur mit einem mit einem Stift oder mit einem äh, Schraubenzieher äh, drücken kann, wohingegen die wichtigen Knöpfe, die man ständig braucht, natürlich entsprechend groß gestaltet sind. Das hat auch ein bisschen was mit Fitzlaw tatsächlich zu tun, natürlich ist es auch ein Sicherheitsaspekt, dass man die Knöpfe nicht aus Versehen drückt, aber es ist eben auch so, die Knöpfe sollen ja bewusst sehr schwer erreichbar sein, das heißt, man gestaltet sie einfach entsprechend so klein, dass man da nicht aus Versehen mal äh, drauf kommt, sondern sogar noch in diesem Fall dann mit Hilfsmitteln arbeiten muss, um diese Knöpfe zu bedienen. Ja. Das wäre vielleicht ein Beispiel, was Sie finden könnten. Dann, wo wurden Objekte in der Nähe der Interaktion platziert oder eben bewusst weit weg von der äh, typischen Interaktion? Und wo wurde eine Interaktion vielleicht eingefangen? Kleiner Tipp, heutzutage passiert ja sehr viel über Bildschirmränder oder Ränder. Vielleicht haben Sie da ja irgendeine Idee von irgendeiner App oder so, wo Sie sagen, Mensch, da passiert eigentlich genau das. Damit sind wir auch mit diesem Video am Ende. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Fits Law und beim Rauskriegen, wo das Anwendung findet und wo es vielleicht mal Anwendung finden sollte. Und freue mich schon auf das nächste Video. Bis dann!